In einem anderen Video beschreibe ich die heuristische Evaluation. Dabei geht es darum, dass man sich Nutzerschnittstellen etwas genauer ansieht und dann überprüft, ob denn bestimmte Richtlinien, Best Practices oder Guidelines eingehalten sind. Und da habe ich auch schon darauf hingewiesen, dass es wichtig ist, immer die passenden Richtlinien und Guidelines für den entsprechenden Kontext zu finden. Ich habe auch schon darauf hingewiesen, dass es eben manchmal so spezifische Guidelines für bestimmte Richtungen von Nutzerschnittstellen gibt. Und in diesem Video möchte ich tatsächlich mal auf eine dieser speziellen Richtungen eingehen. Das sind nämlich Prinzipien und Richtlinien für Usable, Security und Privacy. Ich werde hier nur einen kleinen Überblick über diese Richtlinien geben, gar nicht auf alle möglichen Richtlinien eingehen. Das kann man dann in der entsprechenden Übung machen, aber ich möchte grundsätzlich ein Gefühl dafür vermitteln, was denn eigentlich diese Prinzipien und Richtlinien sind. Steigen wir doch einfach mal ein. Als erstes zu den Prinzipien für Usable Security und Privacy. Prinzipien sind tatsächlich ganz allgemeine Prinzipien, die mal in einem Projekt namens USecureD zusammengetragen wurden und es handelt sich hierbei um sehr generelle Aussagen zu Nutzerschnittstellen von Usable Security und Privacy. Also was sollten Nutzerschnittstellen, die irgendwie mit Security und Privacy zu tun haben, berücksichtigen, damit sie hinterher auch tatsächlich usable sind. Aber wie gesagt, es sind sehr generelle Aussagen, die gehen also nicht auf konkrete Elemente ein, also auf konkrete Elemente der Nutzerschnittstelle oder sie gehen auch nicht auf konkrete Herausforderungen ein, sondern beschreiben ganz allgemein, was sollte berücksichtigt sein, damit man eben Usable Security und Privacy erreichen kann. Ein solches Prinzip hat tatsächlich mehrere Elemente, aus denen es aufgebaut ist, um eben letztendlich sich selbst zu beschreiben. Zu diesen Elementen gehört zunächst einmal ein Name, also jedes Prinzip hat einen Namen. Und da die Prinzipien auch aus entsprechend wissenschaftlicher Literatur zusammengetragen wurden, haben sie auch entsprechende Synonyme, weil sie eben in den unterschiedlichen Quellen nicht immer identisch bezeichnet wurden. Dann hat jedes Prinzip eine grundlegende Intention. Das ist eigentlich so das zentrale Ziel, was mit einem bestimmten Prinzip verfolgt wird. Und es gibt dazu noch eine Motivation die dann letztendlich beschreibt, warum brauche ich denn eigentlich dieses Ziel? Also es ist ja nicht immer sinnvoll, sich einfach nur Ziele zu spezifizieren, die man letztendlich erreichen möchte, oder es macht nicht immer nur Sinn, eine Intention zu haben, sondern es sollte ja auch einen Hintergrund dafür geben, zum Beispiel entsprechende Erfahrungswerte. Und genau da setzen hier diese entsprechenden Motivationen an. Das heißt, es wird so ein bisschen geguckt, was ist eigentlich das sonst häufig auftretende Problem. Und was ist eben ein daraus ableitbares Ziel oder eine Intention, die man entsprechend verfolgen sollte? Zu jedem der Prinzipien gibt es dann auch noch entsprechende Quellenangaben, weil wie gesagt, die ja aus entsprechenden Quellen zusammengetragen wurden. Und wenn es sich anbietet, auch noch entsprechende Beispiele. Die Prinzipien sind wie gesagt sehr abstrakt und sind, wenn wir das jetzt mal mit der heuristischen Evaluation vergleichen, ungefähr auf dem Abstraktionslevel wie die Heuristiken von Nielsen und Molich. Die hatte ich ja in dem anderen Video zur heuristischen Evaluation entsprechend angesprochen und auch ganz kurz erläutert. Die sind also tatsächlich überhaupt nicht auf irgendwelche bestimmten Elemente der Nutzerschnittstelle bezogen, sondern beschreiben ganz allgemein, was bei einer Nutzerschnittstelle entsprechend Berücksichtigung finden sollte. Und auf dem ähnlichen Level sind auch diese Prinzipien für Usable Security und Privacy und damit Sie das jetzt tatsächlich auch etwas besser nachvollziehen können, schauen wir uns doch einfach mal ein Prinzip hier in diesem Beispiel an. Das erste Prinzip, was ich hier kurz darstellen möchte, ist das Prinzip der Verständlichkeit. Verständlichkeit hat auch hier ein Synonym. In der Literatur wurde es also als einfach verständlich bezeichnet. Und die Intention dieses Prinzips ist, dass alle Optionen und Beschreibungen in einer Art und Weise präsentiert werden sollten, die von der Zielgruppe des Systems verstanden werden kann. Die Motivation lese ich hier einfach mal direkt vor. Das Thema Sicherheit lädt dazu ein, viele technische Fachausdrücke und Fachjargon zu verwenden, wobei ein großer Teil der Nutzer leicht abgeschreckt wird. Es sollten angemessene Hilfen und Unterstützung vorhanden sein, die Neulinge dabei helfen, genau das Maß an Sicherheit zu erlangen, welches sie benötigen. Und dann ist dazu noch die entsprechende Quelle angegeben, auf deren Basis letztendlich sich dieses Prinzip ableiten lässt. Wir sehen also hier, die grundlegende Beschreibung dieses Prinzips ist tatsächlich sehr allgemein gefasst. Das heißt, es wird allgemein gesagt, man sollte grundsätzlich eine Terminologie verwenden, die auch von den Nutzerinnen und Nutzern verstanden werden kann. Hier jetzt bezogen eben auf Terminologie im Bereich Security und Privacy. Natürlich haben wir auch in anderen Katalogen von Prinzipien und Heuristiken entsprechende Aussagen darüber, dass man grundsätzlich die Sprache der Nutzerinnen und Nutzer sprechen soll. Das wird hier eben auch nochmal verstärkt und es wird nochmal darauf hingewiesen, dass eben gerade im Bereich der Usable Security und Privacy, dass eben gerade dort sehr, sehr häufig mit Begrifflichkeiten gearbeitet wird, die eben sehr technisch sind und diese Systeme, die äh, Privacy und Security Systeme sind ja oft eben auch von Experten entwickelt und deswegen passiert es relativ schnell, dass diese Begrifflichkeiten auch auf der Oberfläche landen und das könnte kritisch sein, gerade wenn eben die Nutzerinnen und Nutzer das entsprechende technische Know-how nicht haben, also sollte das hier vermieden werden an dieser Stelle. Ich habe noch ein zweites Prinzip mitgebracht, um das Ganze zu verdeutlichen. Das zweite Prinzip halt, lautet hier Annehmlichkeit. Auch hier gibt es ein Synonym. Das ist dann einfach das Adjektiv dazu, nämlich annehmlich. Die Intention dieses Prinzips ist, obwohl die Sichtbarkeit von Sicherheitsmaßnahmen eine gro sehr große Rolle spielt, sollten diese nicht so prominent sein, dass sie von den Nutzerinnen und Nutzern als unangenehm oder aufdringlich wahrgenommen werden. Die Motivation dahinter ist, dass Nutzis üblicherweise Funktionen deaktivieren, welche die Nutzung eines Systems wesentlich behindern und das können eben ganz schnell auch mal die Funktionen für Security und Privacy sein. Ein sehr gutes Beispiel für solche Funktionen, die eben deaktiviert werden, ist die Verschlüsselung von E-Mails. Verschlüsselung von E-Mails kann man heutzutage in nahezu jedem E-Mail-Programm machen. Aber sie wird häufig nicht genutzt. Das liegt zum einen natürlich daran, dass man auch das Zertifikat der entsprechend gegenüberliegenden Person braucht. Das heißt, wenn ich also einer bestimmten Person etwas schicken möchte, was verschlüsselt ist, dann brauche ich auch das Zertifikat dieser Person, um eben mit dem öffentlichen Schlüssel die E-Mail entsprechend verschlüsseln zu können. Nichtsdestotrotz, wenn ich diesen öffentlichen Schlüssel habe, könnte es ja auch sein, dass man einfach automatisch dann in dem Fall verschlüsselt, weil die Person wird ja auch wahrscheinlich die Möglichkeiten haben, die E-Mails zu entschlüsseln. Das ist aber oft nicht gegeben, weil dann vielleicht noch andere Dinge mit hinzukommen. Dann muss man das erst noch einschalten und so weiter und so fort. Das ist einfach ein gewisser Aufwand, den die Nutzerinnen und Nutzer vielleicht nicht betreiben wollen. Gleichzeitig ist es dann auch noch so, wenn man E-Mails dann verschlüsselt hat, dann können sie vielleicht mit anderen E-Mail-Programmen, mit denen man auch arbeitet, nicht gelesen werden, weil man da vielleicht den passenden Schlüssel nicht zur Verfügung hat und so weiter. Das heißt, Verschlüsselung kann teilweise eben auch noch wiederum zu ja, alltäglichen Problemen führen, die man nur schwer umgehen kann. Und aus diesem Grund wird eben auch Verschlüsselung an so vielen Stellen wie möglich tatsächlich verzichtet. Und das ist natürlich nachteilig für die Security und Privacy, ergibt sich aber eben aus diesen Problemen, die damit einhergehen. Und dementsprechend sollte man prinzipiell darauf achten, dass man eben solche Funktionalitäten, die eigentlich der Sicherheit zuträglich sind, dann insgesamt so gestaltet, dass sie eben annehmlich sind, dass sie eben einfach einsetzbar sind. Und das ist letztendlich das, was dieses Prinzip hier sagen möchte. Aber auch hier an diesem Prinzip sehen wir wieder, das ist sehr allgemein gehalten. Es gilt also allgemein für alle möglichen Funktionalitäten, die man da gestaltet. Und das kennzeichnet eben so ein bisschen den Unterschied zwischen den Prinzipien, die ich hier vorstellen möchte, und den etwas konkreteren Richtlinien, auf die wir jetzt mal einen Blick werfen. Richtlinien für Usable Security und Privacy sind also konkretere Aussagen, konkretere Richtlinien, die Usable Security und Privacy fördern. Auch diese wurden in dem New Security Projekt zusammengetragen und sie sind halt konkreter als die Prinzipien, aber sicherlich noch nicht so konkret wie zum Beispiel die Design Pattern im Bereich Usable Security und Privacy, auf die ich in einem meiner anderen Videos eingehe. Das heißt, die Richtlinien haben vielleicht durchaus schon einen Bezug zu bestimmten Elementen oder typischen Bereichen von Nutzerschnittstellen, zum Beispiel eben den typischen Login-Bereich, aber sie gehen eben nicht detailliert auf ganz konkrete Lösungskonzepte für einzelne ja, Notwendigkeiten, die üblicherweise da sind, ein. Auch Richtlinien bestehen aus unterschiedlichen Elementen. Sie haben auch wieder einen Namen, natürlich, um sie eindeutig identifizieren zu können. Und da sie eben auch in der Literatur in unterschiedlichen Stellen auftauchen, können Sie auch entsprechende Synonyme haben. Dann kommt die eigentliche Richtlinie, das ist üblicherweise eine relativ kurze Beschreibung, was also letztendlich verfolgt werden soll oder wonach sich gerichtet werden sollte. Und auch für Richtlinien gibt es noch eine zusätzliche Beschreibung, in diesem Fall dann einen Kontext, der beschreibt, in welcher Umgebung oder in welchem Kontext letztendlich diese Richtlinie hauptsächlich Anwendung finden sollte. Es wird also nochmal so ein bisschen skizziert, wo diese Richtlinie potenziell wichtig ist und eingesetzt werden sollte. Und auch hier gilt wieder, die Richtlinien wurden ja aus Quellen zusammengetragen, das heißt es gibt gegebenenfalls auch entsprechende Quellenangaben. Und manchmal ist es eben auch ganz sinnvoll, für die Richtlinien entsprechende Beispiele zur Verfügung zu stellen, damit sie eben auch einfacher verstanden werden können. Auch hier macht es sicherlich Sinn, sich einfach mal eine solche Richtlinie anzusehen, um das eben auch besser nachvollziehen zu können. Die erste Richtlinie, die ich hier dabei habe, lautet Benutzeridentifikation erleichtern. Da merken wir schon, da geht es also jetzt ganz konkret um den Bereich Benutzeridentifikation. Wir sind also etwas konkreter als bei den Prinzipien. Das Synonym hierfür ist User Identification Procedures should be as simple as possible. Also ein englisches Synonym hier an dieser Stelle. Die Richtlinie selbst sagt dann, die Verfahren zur Benutzeridentifikation sollten in Einklang mit dem angestrebten Schutz so einfach wie möglich sein. Da sehen wir schon, es ist immer noch nicht so konkret wie vielleicht ein Pattern, was eben ganz konkret vorgibt, wie eine Benutzeridentifikation ablaufen soll. Aber es ist schon konkreter als ein Prinzip, weil es sich eben auf Benutzeridentifikation fokussiert, was also ein bestimmter Bereich oder ein typischer Bereich für Security und Privacy ist. Der Kontext, in dem das Ganze betrachtet werden soll, ist hier beschrieben mit die Autorisierung des Nutzers oder der Nutzerin sollte mit dem ersten Login erfolgen. Anschließend sollte keine weitere Authentifizierung mehr notwendig sein, wenn ein Benutzer oder eine Benutzerin bestimmte Daten anfordert. Um das System vor nicht autorisierten Zugriffen zu schützen, sollten Benutzerkonten bei einer bestimmten Anzahl oder Rate von Fehlversuchen automatisch gesperrt werden. Und da sehen wir schon, hier sind viel konkretere Angaben dazu gemacht, was man also berücksichtigen sollte. Es gibt also auch noch Hinweise dazu, wie man das eben tatsächlich erreichen kann, dass die Login-Prozesse so einfach wie möglich gestaltet werden oder worauf man auf jeden Fall achten sollte, damit sie entsprechend einfach gestaltet sind. Und das wird hier im Kontext dann eben noch etwas genauer dargestellt. Und es gibt eben wieder, wie auch bei den Prinzipien, tatsächlich die entsprechende Quellenangabe. Schauen wir uns noch eine zweite Richtlinie an. Die zweite Richtlinie ist, auf notwendige Aktionen hinweisen. Auch hier wieder ein Synonym, tell users what to do rather than what to avoid doing. Also die, das entsprechende Synonym sagt auch schon etwas mehr darüber aus, worum es eben in dieser Richtlinie geht, als die ähm, deutsche Bezeichnung, als der deutsche Begriff. Die Richtlinie selbst sagt, weise den Nutzer darauf hin, welche Aktionen er ausführen muss. Im Kontext wird dann ein bisschen genauer erläutert, warum das eben wichtig ist. Man soll also den Nutzerinnen und Nutzern sagen, was zu tun ist, nicht was sie letztendlich vermeiden sollte. So steht es tatsächlich in dieser einen hier zitierten Quelle. Man sollte den Nutzerinnen und Nutzern grundsätzlich erklären, warum diese Aktion notwendig ist und man sollte den Nutzerinnen und Nutzern alle möglichen Informationen liefern und genau nur diese Informationen, die benötigt werden, um eine Entscheidung zu treffen. Hier könnte man jetzt durchaus sagen, naja gut, aber das ist ja jetzt, das klingt schon wieder eher nach einem Prinzip, weil es gar nicht ganz so konkret ist, sondern eher etwas wieder auf einem ja, höheren Abstraktionsniveau. Es ist aber tatsächlich eine Richtlinie, denn sie sagt ganz konkret, jede Aktion, die die Nutzerinnen und Nutzer auszuführen haben, sollte entsprechend ja, gekennzeichnet sein, als das ist der nächste Schritt, den du ausführen solltest. Da kann man nicht tatsächlich viel konkreter werden, weil sonst müsste man mit einmal mit einer Liste von potenziellen Aktionen arbeiten und die können natürlich sehr vielfältig sein im Bereich von Security und Privacy. Deswegen sagt man hier allgemein, eine Aktion sollte so und so gestaltet sein, aber das ist immer noch deutlich konkreter als ein ganz allgemeines Prinzip, wie es eben bei den Prinzipien der Fall ist. Man sieht also, Richtlinien sind etwas konkreter. Sie können aber immer noch nicht so konkret sein wie Pattern, weil sie eben keine ganz konkreten Lösungsvorschläge mit sich bringen. Und damit bin ich mit diesem Video auch tatsächlich schon bei der Übung angekommen. In der Übung geht es nämlich darum, dass Sie sich mit diesen Prinzipien und Richtlinien etwas genauer auseinandersetzen sollen. Das Ziel ist also, dass ich Ihnen gar nicht jetzt in diesem Video alle möglichen dieser Prinzipien und Richtlinien selber vorbete, sondern ich würde Sie einfach bitten, dass Sie sich diese Prinzipien und Richtlinien einfach mal selber ansehen. Ich habe hier die entsprechenden Links zu beiden Bereichen der Website von dem Music qd projekt aufgeschrieben. Da klicken Sie sich einfach mal rein, schauen sich diese Prinzipien und Richtlinien mal durch, versuchen mal so ein bisschen nachzuvollziehen, was kennen Sie vielleicht, von welcher Richtlinie oder von welchem Prinzip haben Sie schon mal gehört oder welches Prinzip haben Sie vielleicht selber sogar schon mal angewendet. Und dann möchte ich Sie eben in der eigentlichen Übungsaufgabe darum bitten, dass Sie mal entsprechende Beispiele für die Prinzipien oder Richtlinien erarbeiten bzw. suchen und dann skizzieren, wo denn diese Prinzipien oder Richtlinien eingehalten wurden oder entsprechend verletzt wurden. Das Ziel ist also, dass Sie das eben mit drei Prinzipien und auch drei Richtlinien machen. Es sollen bewusst eben drei Prinzipien und drei Richtlinien sein, einfach, dass Sie vielleicht auch sehen, wo wirklich der Unterschied eben in dieser entsprechenden Konkretisierung ist. Nehmen Sie also entsprechend eigene Systeme, die Sie irgendwie schon kennen aus dem Bereich Security und Privacy. Das können natürlich auch ganz normale Systeme sein, die irgendwo einen Bereich haben, in dem es um Security und Privacy geht. Schauen Sie sich diesen Bereich an und versuchen Sie so ein bisschen abzugleichen, welche Prinzipien werden hier eingehalten, welche Richtlinien werden hier eingehalten und dann erläutern Sie das entsprechend und vielleicht können wir dann auch noch etwas besser diesen Unterschied sehen, wo denn eigentlich das Prinzip endet und wo tatsächlich die Richtlinie anfängt. Und damit bin ich mit diesem Video auch am Ende angekommen. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen und bin schon gespannt auf die Beispiele, die Sie dann entsprechend rausfinden werden. Machen Sie es gut, bis dann! <Musik>